Glimmernde Feuerbrandschuppe. Das ist natürlich was selten, das ist es klar. glimmernd oh. ja, Schuppe glimmernd, das Kriegst du, wenn du den tötest, oder? Ja, aber selten. Ja, so also ich krieg das sofort. Hm. Du hast ja schon zwei oder so, oder? Ja. da ja, willst du eigentlich, du Stück Scheiße? Ich hab nur eins. Ja, okay. Hm? Nichts. So. Was? Keine Ahnung. Musst du den wieder aufheben? <lacht> Ja, ah, da muss ich noch ein bisschen testen. Ich wollte gerade sagen, wann kommt das Ding wieder zurück? So, probieren wir gleich noch mal. Ich Schnapp mir das! Finger weg! Schau <lacht> mal, wo ich kann, das aufheben. Das ist meine Achse, meine, dieser. Ich habe den direkt die Axt gegen ins Gesicht. Ja Bang! Das hat eine ganz Alter. Alter! Er hat 900 Schaden gemacht. Oh, ich muss hier weg. Aua! Das verfolgt mich immer noch! Äh okay, die kommt aber nicht von alleine zu mir zurück. Das heißt, ich muss ja, die das... jedes Mal einsammeln wieder. Ja, aber das hat eine ganz schöne Reichweite, ne? Ja. Aber ich kann. Irgendwie nichts machen, wenn ich die Eimer geworfen habe. Fang! Also. Oh, die zurückgeprallt, gut. Ja, verfolgt mich. Ich lade mich auf. Zeit, um loszugehen. Zeit, um sich zu drehen. geht Wir sind beide verschwunden. Ja, das wäre cool, wenn die sich neutralisiert hätten, ne? Ja. Da wäre auch meine Idee, <lacht> genau. Oder? Warum hatten der jetzt Sterne über seinem Kopf? Der verwirrt. Das ist eine neue Animation, nehme ich mal an. Ja, das hatte vorhin eine andere Viech auch. Ja, ja, ich dachte das ist was Spezielles von dem Vieh, aber anscheinend ist der jetzt, weiß ich nicht, auf Droge oder so. Nein, hat daneben geworfen. Wie kannst du denn so ein großes Typ verfehlen? <lacht> Seiner Band abgeprallt. der Tief hat einfach zu schnell ausgewichen. Meine, der Tief bewegt sich wie so ein wie Sonic, ey. Ich glaube, der Vieh hat schon wieder irgendwelche emotionalen Probleme. Der sieht schon wieder Sternchen. Mein Gott, was machen wir hier mit dem Vieh? Wir legen überall Sachen am Boden. <lacht> <Jawohl>. <lacht> mein Gott. oder oh, liegt doch was. Ich habe noch eine Schuppe gekriegt. Ist das wie tot? Alter, guck mal, wie verkuppelt ist. <lacht> was hast du mit dem gemacht, ey? Irgendwie liegt der Kurve, Körper. Schon wieder was. Okay, der ja, ist, ist da tot. tot. Ich habe Lianes bekommen. Oh. Ich war... hab eingeklatscht. Da war krass am Ende. <lacht> was ist da gerade passiert? Was hast du mit dem gemacht? S! Plus? A plus. Äh, ich A. S plus. A und S Plus. Ich habe S, plus, Alter, was? es das vorher auch schon? War es nicht, Beste? nicht. So, das Beste? oder nicht. Erste, was ich mache, ist, ich werfe den erstmal voll im höhere meine Axt ins Gesicht. Aua, du ich Ja, Du weißt, hat dir diesen Flügel angefahrt, Ja, aber ich war schon am Werfen. Okay, das erklärt alles. Okay, was es noch drauf? Ja, den Angriff können Okay, jetzt hüpfte zweimal. Da! Ach ja, okay, das ist schneller als dann, glaube ich. Ja. Aber oh, ich lebe sogar noch. Du sollst doch nicht mehr entgegenkommen, Mann. Was soll denn das heißen? Ich meine, wie? Ich weiß. Warum soll er denn nicht dir? Wem soll er sonst entgegenkommen? Willst du mir irgendwas sagen? Ja, ich bin denen entgegengekommen. Also, ich dachte, dass vier soll nicht dir, sondern mir entgegenkommen. Also ich glaube, jetzt schon wir hatten hat das schon wieder Sternchen über. Oh Gott! Das vier hat ja verwundet als Fähigkeit. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, Wie wurde davon nicht getroffen? Keine Ahnung, ich bin nicht mal ausgewichen. Ja, deswegen Alter, das, das war rot. Ja, das war neu. Das hat er vorher noch nie in der Luft gemacht. Aber oh, der ist genau da reingesprungen. Perfekt. Hier. No, no, no, no, no. Ich glaube, ich habe die Situation jetzt unter Kontrolle, Daniel. Ich schaffe ja, das. War gut. Ja, kommt er dann mit seiner Art. <lacht> hier so ist ein fetter ah. hat Oh, war gerade, am werfen. Ich ah. hey, schnapp mir <laughs> <Yeah. laughs> Oh, ich hab den Latat ja. irgendwas Heftiges. Der geben wir die ganze Zeit um. Oh Hier oh, nee. raus. Deck. Nein, mein Axt. Ja. Ah. Ja. <lacht> habe ich doch gerade so umgedreht, also ich habe einmal das Ding auf mich zufliegen. Ey, ich krieg das nicht mehr, das war ich immer den angefoßt. Oh, ah, Scheiße. Oh, Ja, wie fällt in der aussehen. Ja. ja, ich hab's getötet. Ah, gut. War ein bisschen knapp am Ende so. jemand schlägt ein. Okay. <lacht> oh, ich hab'n E, oh, C, D. Oh, Daniel ist wieder mal besser als ich. Und ich habe zwei makellose Mondfedern. Oh komm. Was wir glaube ich brauchen. Bin nur einmal niedergestreckt. Hm. Ich habe eine. Gut. Gut. Gut, du bist nicht Jojo. Na, kann er kommen, muss ich geben da. <lacht> Nein! Der hat sich doch jetzt gar nicht bewegt Ich weiß. Der macht das noch Demütiger. Oh Gott! Er <lacht> ist wütend! Ich habe gerade <lacht> Das war Lilan ist abgefallen. Ja, bei Benno war was blau ist. Äh, yeah. oh Gott. Huh. Ja, nein, pass auf, der rastet aus. Boom. Und Daniel hat ihn die Knie gezogen. Er hat seinen Flug gecancelt. Das ist wie Berliner Flughafen. Habe ich auch irgendwie gesehen. Daniel, das wird einfach nichts mit dem Berliner Flughafen. Nee. Die haben irgendwie aus Versehen, weil sie die Stadt Sprinkleranlage haben, die da Flammenwerfer eingebaut. Boah. <lacht> da kommt kein Wasser, da kommt Feuer oben raus. Irgendwie stehe ich bei mir. Ja, irgendwie stehst du noch. Du hast <lacht> halt nur simuliert, mein, ey. Das war mein White Moment. Ich bin ein Gott, ich sterbe im Stehen. genauso wie ich im Stehen schlafe. <lacht> oh. was? Nein, nein, Daniel! Oh Gott! Also ich hab noch drei Spritzen, also. Ich auch. Gut. Ich dachte, der bringt mich um, ich greife Ja. Und schau wieder Was oh. Warst du das? Ja. Das könnte doch echt gewesen sein. Nein, weil nicht. Nein der sagt einfach nein Ja, schon wieder. Alter. Ey, was? was hatten hat mir jetzt Okay, ich habe keine Ausdauer mehr gehabt hier. Au oh, Gefahr, oder? Nee. Oh. Ich dieses eine Geräusch gehört. Ja. Am Sonntag, äh weiß ich nicht. An dem einen Sonntag, ja okay, ist es ist tot. Also ich den, an dem einen Sonntag, wo ich kein Internet hatte, habe ich mir die ganze Zeit so eine Sendung, die heißt Crash Games, angesehen. Okay. Ist im Prinzip so ein bisschen wie Takeshis Castle. Da sind auch so mehrere Teams, die treten gegeneinander an und ihnen so Spaß die Aufgaben hier. Und am besten ist wieder der Kommentator. ey, der macht wie bei Takeshis Castle, aber der die jetzt dann irgendeine Scheiße. Das ist <lacht> witzig ey. Okay. Äh, hab ich jetzt? Ich habe zwei Federn bekommen. Oh, ich auch. Also fehlen mir noch drei. Okay.